Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist auch wieder so ein geschenkter Tag. Eigentlich hätte es viel schlechter sein sollen, aber es ist mega. Und deswegen nehmen wir euch jetzt mit auf den Schwarzkugel. Und da sind auch schon Martin und Vicky.